Was muss das für ein Gefühl gewesen sein, diesem weit aufgerissenen Maul zu begegnen? Mitten in der Wildnis und niemand ringsherum traute sich zu helfen. Uns Menschen konnte das in der Kreidezeit vor mehr als 65 Millionen Jahren noch nicht passieren. Die Zeitgenossen des Tyrannosaurus Rex, ja, die sind sicherlich um ihr Leben gelaufen. Wir kennen den Giganten aus manch einem Blockbuster. In der Realität sind trotz der Millionen Jahre mehrere Skelette erhalten geblieben. Und Wären sie heute Nachmittag in Zürich gewesen, hätten sie mitbieten können. Erstmals in Europa wurde ein T-Rex versteigert. Doch nicht allen gefällt, dass so ein wertvoller Dinosaurier einfach unter den Hammer kommt. Michael Stocks. Furchteinflößende Zähne, dolchartige Klauen. Einer der größten Fleischfresser aller Zeiten. Der T-Rex. Er hat lange vor den Menschen gelebt. Die sind aber heute mehr denn je von ihm fasziniert. Ich bin ein vollgroßer Dino-Fan. Es fasziniert mich halt auch die Größe und wie Lebewesen damals gelebt haben auch. Und ja, ich finde das einfach sau cool. 50.000 Besucher bestaunten in den letzten drei Wochen den Giganten. T-Rex ist der Popstar, ist der ähm, berühmteste Dinosaurier aller Zeiten und ein, ein, ein richtiger Sammler, der, der braucht einen T-Rex. Mehr als 50% Originalknochen, alle in den USA gefunden. Nicht von einem Tier, sondern aus dreien zusammengesetzt. So mussten weniger der fehlenden Knochenteile mit Kunststoff nachgebildet werden. Das macht das Skelett namens Trinity Dreieinigkeit so besonders. Man hat einfach eine Wahl. Entweder steht dann da ein Dinosaurier mit nur 15% Originalknochen und 85% Plastik oder man hat dort halt über 50 Originalknochen und ich finde ich als Sammler wäre mehr interessiert an mehr Originalknochen als wenn ich sagen könnte gut er kommt nur von einer Fundstelle hat aber dafür nur 10 Originalknochen. Heute Nachmittag der Kopf von Trinity wird im Auktionshaus in Zürich aufgebaut. Das gesamte fast 12 Meter lange Tier passt hier nicht rein. Trinity ist das Dritte T-Rex Skelett das öffentlich versteigert wird das erste in Europa. Der bisherige Besitzer anonym. 2021 wurde für einen anderen T-Rex 32 Millionen Dollar bezahlt aus Abu Dhabi. Dinoknochen sind gefragt, inzwischen auch als Geldanlage, aber der Handel umstritten. Wissenschaftler fürchten, dass wertvolle Stücke Forschung und Publikum entzogen werden. Wenn es privat gekauft wird, dann wird das Stück verschwinden. Und wir wissen nicht, wo. Wir wissen eben auch nicht, wer der Kaufer ist, wer der Verkaufer ist. Und das finde ich etwas problematisch. Dennis Hansen vom Naturhistorischen Museum in Zürich versteht die kritischen Stimmen einiger Forscher nicht. Die vergessen eigentlich, dass ihre eigenen Museen oft auf Privatsammlungen oder Privatsammler und reiche Leute zurückgehen. Das heißt die Leute, die heute vielleicht eine Sammlung aufbauen, das sind genau die ersten Anfänge von neuen naturhistorischen Sammlungen oder Museen der Zukunft. Alte Knochen bereits nach wenigen Minuten verkauft. Am Abend werden sie für insgesamt 5,6 Millionen Euro versteigert. Nähere Angaben zum Käufer gibt es nicht nur so viel wird mitgeteilt. Dieser t rex bleibt in Europa.